Man kann eigentlich alles, was in unserem Bedürfnis ist, von über Protokollierung, Journal, Mängelbehebung, Mängelaufnahme, äh, Planablage etc. Also eigentlich das ganze Instrumentarium, das ein Bauleiter vor Ort braucht, deckt das ab und was uns auch sehr überzeugt hat, ist auch die Art, wie man miteinander kommuniziert über die Plattform. Das ist uns auch ganz wichtig, weil äh, dass man ein bisschen wegkommt von dem wirren Mailverkehr und sich konzentrierter kann äh, im Sinn von einer projektbezogenen Kollaboration, die dann auch so in sich geschlossen besser läuft. Nach der Testphase haben wir natürlich geschaut, wo, wo laufen jetzt gerade äh, Projekte, äh, wo wo aufstartet, immer unter einem Aspekt auch mal motivierte Mitarbeiter nehmen, die auch interessiert sind. Die haben eigentlich gestartet bei einzelnen Projekten und in dem Sinn hat man natürlich nachher gespürt, dass Interesse geweckt wird und dann haben wir es eigentlich wie freigegeben. Also jeder hat dann auch schon bei laufenden Projekten, wo er vielleicht noch mit ein anderen beschränkten Tools geschafft hat, können wechseln. Und äh, ab jetzt ist es offiziell das Tool, das B&P einsetzt. Auf meiner Stufe ist klar, mir gefällt am besten, dass das Tool auch wirklich eine Entlastung bringt. meine Bauleiter. Das heißt, man spürt, dass unsere Leute wieder vermehrt sich am Wesentlichen annehmen können, Nämlich der Baustelle. Dass die Leute wieder ein wenig Zeit finden, um zu schauen, was auf der Baustelle läuft. Und in dem Sinne natürlich auch für den Kunden eine Qualitätssteigerung ist. Und das gefällt mir natürlich als Verwaltungsratspräsident und als äh, Mitglied von der Geschäftsleitung für unsere Unternehmung. Das heisst, es bringt einen Mehrwert und die Leute haben Spass daran. Selbstverständlich.